Hallo und herzlich willkommen hier auf Leipzig eSports. Mein Name ist Ben und heute möchte ich euch eine weitere Mutation Machine vorstellen und zwar ist diese Woche Rumble in the Jungle und ich würde sagen schauen wir uns die mal an, was die so kann. Äh, remove Unseen, das heißt alle enemy Units are cloaked. Dann Aggressive Development, äh, das bedeutet dass mehrere ähm, Einheiten zu den Angriffwellen dazukommen und Temporary Field ähm, ja, das heißt, ich denke mal, das ist das, das Slow-Feld vom Marshall-Core, was da als Temporary Field ähm, ja, beschrieben wird. Und die spawnen einfach random auf der Map. Ähm, vielleicht kann es aber auch ein anderes Field sein, also ein anderes Feld sein, was da gespawnt wird. Keine Ahnung. Ich würde sagen, am besten fallen wir es äh, raus und wir starten. Aber bevor wir das machen, wählen wir auch schnell unseren Commander. Und habe ich mal kurz überlegt, äh, wenn die ganze Zeit permanently äh, ja, cloaked, cloaked Units äh, ankommen, also uns unspar Einheiten, brauchen wir natürlich etwas was ähm, ja, beweglich ist, also ein Detektor, der beweglich ist, die ganze Zeit uns mit, äh, mit unserer Armee mitreisen kann, aber auch zu Hause, ähm, ja, der wir auch zu Hause safe sind. Das würde ich sagen, gehen wir auf Protoss mit dem Observer und haben jetzt äh, als Hausfahrer oder Vasura. Athanas eher der Standard-Protoss und mit äh, Berserker und Tempest unterwegs und Vasura eher mit Dark Templern und Dark Archons und so weiter. Ähm, ja, und da Rumble in the Jungle ist, wo man, ähm, ja das Beschützen muss, das, heißt, das ist immer nicht so cool, weil die halt selbst nicht angegriffen werden können. Aus dem Grund werde ich auf Artanis wechseln oder zu Artanis Art gehen und mal sehen, wie wir mit denen, äh, ja, mit diesem Commander die Mutation Vision schaffen können. Also geht's los. Not the best for my sanity. It's not. In case you are real, someone out there has been messing with my harvesting bots. Would you mind keeping an eye on them for me? So. Ähm, ja, Statman, dem aus der Kampagne auch kennt, hat uns gerade gesagt, dass er das Pinguin-Gas abbauen möchte und dass wir seine, ähm, 1600 seine Bots verstärken wollen, äh, ver verschützen müssen. Und diesmal spielen wir mit Nova zusammen, einem anderen Commander. Und ich muss mal ganz schnell die Mausgeschwindigkeit ändern. 1 1600 DPI. Alles klar. So. Äh, mein Ziel wird es sein, von der Army Composition auf Tempest und Self zu gehen. Deswegen nehme ich relativ früh schon die zwei Gaskassiere. Um halt ja das Gas so schnell wie möglich zu abzuernten und auf den Tempest zu, äh, zu gehen. Und wenn das für das Early Game sollten äh, Berserker ausreichen und auch nur ein Gate, da, da bei Athanis äh, der Futter ist, dass man dreimal reinwarpen kann. Das heißt, im, ja, im Hintergrund baut sich jetzt hier zu Cooldown äh, ab, die man braucht. Für die Salads sieht man jetzt gleich, wenn ich einen reinwarpe. Hier, der Cooldown ist schon was abgebaut. Und er kann halt dreimal stacken, das heißt, ein Gate kann drei Wuppens machen und. Ja, da brauchen wir nur eins für das Early Game. Währenddessen Nova, wie man es kennt, eher auf wenig Einheiten, mit wenig Einheiten unterwegs. Aber dafür mit, mit sehr, sehr starken. Und bei Athanas würde ich sagen, ist es ausgeglichen. So, ein Starport. Die Council, Star logischerweise für die Tempest. Die Violet äh, Council für die Upgrades der Salads. Schick mal einen Probe dorthin, weil wir äh, die Rocks gleich down haben. Ach, okay, hm, jetzt sehe ich es schon. Wir brauchen extrem schnell Detection, weil es geht ja jetzt schon los. Die ersten Einheiten sind natürlich auch schon cloaked. aber Nova ist gleich da. Nova hat, äh, ist ein äh, Detektor, also der, die, der Champion oder die der Hero Nova äh, hat einen Detektor an, äh, um sich rum und daher ja, passt es ganz gut. Aber da habe ich ganz vergessen. Wir müssen also so schnell wie es geht auf die Robo attacken, um halt den Observer auszubekommen. Der ist so wichtig, damit wir überhaupt die Einheit angreifen können. Ich den ersten Das ist mein Okay, Nova sollte das eigentlich alleine hinkriegen. Da sie ja selbst der Hexer hat und währenddessen können wir ja schon mal die Map nehmen. Oh, jetzt sind hier. Hm. Hier kommen jetzt gerade Zerklinge. Wir haben noch keinen Observer draußen. Aber jeden Moment. Das sollte gleich. Wir sollten gleich die Möglichkeit haben, Observer zu bauen. Wir müssen jetzt einfach warten. Was soll ich das überhaupt nehmen? Nee, komm, ich schaffe das so. Okay. Jetzt haben wir hier, ähm, Observer draußen. Ich schnell die Zellen jetzt ein bisschen zurück, Michael, hier die verletzt sind. Und. Ja, jetzt soll das alles gut sein noch Observer hier in die Base. Die Zellets sind, äh, haben auch Observer über sich. Also alles gut, das kann ich kann weiter expandieren. Und muss mir da keine Gedanken machen. Ich würde sagen, später kann man dann auch einfach... später können wir dann auch einfach, einfach ähm, Kenji überall bauen. Das sollte super safe sein gegen alles. Aber jetzt wie gesagt erstmal versucht auf Tapis zu begehen. Be Und, Und das ist der Plan. Sollte der großer Angriff kommen, haben wir unsere Barbartmann bereit, was natürlich die ganze eine komplette Angriffswelle ganz einfach verdichten kann. Jetzt kommen wir erstmal ganz viele Zerklinger. Was aber kein Problem ist gegen unsere Salad, da die Salad halt sehr, sehr gut ziehen gegen um ähm, äh, gegen gegen ja, Tier 1 Units mit dem Wirbel. Also gegen Marines und gegen gegen andere Settlers, bzw. gegen Zerklinge, da unser Gegenspieler oder der Computer Zerk ist, das ist also alles super. die brauchen wir noch ein in, um mehr, mehr Gateways reinzuwappen rein zu können. Und das sind hier haben wir jetzt die ersten, die ersten Tempest bauen. Okay. Okay, sind, die, sind die Stars fallen? Ich glaube, wenn man hier reingeht, ja, ist erstmal gefangen. Okay, sie ist frozen, kein Move-Attack. Also, ja, nicht ins Rote laufen. Im Moment, das versuchen wir jetzt ja angefangen, unseren Tapest-Count aufzubauen. Observer ist dabei, das soll halt kein, also kein Problem sein. Set man heute ein bisschen rum, aber alles super. Okay, jetzt sind wir relativ safe, das heißt, wir können auch Upgrades nehmen, weitere Gateways bauen. Während hier die zerg Horden anrennen, die uns kaum was anhaben können, da wir erstens Tempest haben. Und wenn den Salads, die äh, wirklich so viel AOE-Damage machen, ist es gar kein Problem, diese Angriffe abzuwehren. Und die Bots zu beschützen. Die Upgrades für die ER sind jetzt auch fertig, jedenfalls für die Tempest. Das heißt, ihr könnt anfangen. Die attack upgrades durchzukronen boosten. Manzelet. Wir Der wird hier unser Trainer noch. Das ist Nova. Ach, ein Tempest ist hier eingefro eingefroren. Okay. Ähm, ich baue noch mal einen extra Observer und drülle den hier auf den Tempest. Einfach nur Safety. Währenddessen fangen wir unsere Upgrades an. Machen wir äh, Gateways. Und eventuell also noch Starport. Ziel wird jetzt erstmal sein, so viele äh, Temples wie möglich zu bekommen. Und wir müssen auch, unser ja, Setman ist gut, ist gut. Wir beschützen dich ja, was beschützen die Bots? Aber ganz ruhig. Okay, also wir wollen jetzt versuchen, die weiteren Terazine-Behälter ähm, hier frei zu bauen und frei zu kämpfen, weil halt überall ähm, natürlich Einheiten sind, gegnerische Einheiten. Und sonst würden die Bots einfach reinrennen, also ist es besser, wenn wir schon früher anfangen, da irgendwas zu machen. Also bekämpfen wir schon mal die, die Außenbasen der Zerg, während unsere Bots hier langsam anrollen. Ähm ja, währenddessen wollen wir uns weiter absichern, würde ich sagen. Und zwar, ah, die Maus. Die Maus geht gerade nicht. Oh. Was ist los mit meiner Maus? Irgendwie hat sich gerade was. Okay, jetzt geht wieder. Hm, was war das? Keine Ahnung. Okay, weitere Abquetschen nehmen und ich wollte gerade sagen, dass wir ähm, die Defense brauchen oder allgemein Detektors gegen die Zerklinge. Und da würde ich sagen, bauen wir uns mal ein mit äh, Cannons, falls irgendein Runbein kaufen sollte. Was ich zwar nicht glaube in der Mission da überall zusätzliche Einheiten spawnen, ist glaube ich nicht schlecht, einfach mal ein paar Kennedy überall da zu haben in seiner so Base. Jetzt fangen ja auch an, jetzt fangen sie die Zack-Spieler auch an, oder der Zack spieler Fängt auch an, jetzt Bailey zu senden, das heißt natürlich, Settles sind immer weniger effektiv. Deswegen müssen wir gucken, dass wir unseren Tempest Count hochbekommen. Und immer noch eins äh, einfach weniger Sales haben die natürlich ähm, dann die Wellenlinge abfahren können bzw. die Zerklinge einfach hier komplett zerstören. Oh. zu langsam. Ja, da war ich einfach zu langsam und standen auf und kam nicht schnell genug hin, um die Bots zu si safen. Jetzt nicht so gut und währenddessen versucht sich nur hier an der Bonus-Option äh Bonus-Map äh, oder Bonus-Observer. Bonus ja, das Problem ist, dass nur was ich versucht, äh, die bonus update zu holen, währenddessen aber hier kein Observer oder kein Raven hinten stehen lassen hat und wir deshalb auf jeden Fall schon mal ein. Ähm, ja, einen Bot verloren haben. Wir müssen aufpassen, dass wir den nächsten auch nicht auch noch verlieren. Weil, dann ist es halt vorbei. Ähm, wir wollen noch ein, zwei Kennst hier hinten einbauen. Okay, dann, Geld dann muss es wohl so bleiben. Okay, wir haben jetzt auf jeden Fall die, jeden Fall die zweite Welle geschafft. Modus hat es auch geschafft, was jetzt uns halt wie gesagt, ein Bot gekostet hat. Ja, mal sehen, hoffentlich brauchen wir später nicht. Okay, wir haben das komplett Angriff auf die Base von Nova. Ich würde sagen, da hauen wir jetzt einfach mal hier Solar uns rein. Müssen ja irgendwann mal die Cooler nutzen und so. Leicht zu verteidigen war, Angriff auf jeden Fall auch nicht. Das haben es über bei einigen Units gekostet oder gesichert, dass wir hier nichts anderweitig aktiviert haben. Beziehungsweise, äh nein, ich meine, dass wir keine ähm, großen Einheiten kostet hatten und dafür den Kohlen geopfert haben. So, jetzt überlegen, brauchen wir noch irgendwelche Upgrades? Wir haben auf jeden Fall die Air-Weapons-Upgrades, brauchen wir noch. Ist noch relativ teuer, deswegen also kann man nur eins and andrücken im Moment. Währenddessen während hier die nächsten Geyser kommen. <lacht> also fangen wir schon mal an uns da hinzukämpfen. Das nächste Upgrade noch andrücken hier. Kann man gleich runter boosten. Und hier noch das Shield Upgrade. Das ja natürlich für Air und für Ground. Gilt. Jetzt brauchen wir noch ein paar Salats, die hier die Ground Einheiten in Schacht halten, während die Tempest alles andere zerstören. So Wir pushen hier langsam, aber sicher vor. Unsere also, Server sind relativ langsam, die kommen hier nicht wirklich hinterher. Alles aufzudecken. Wir müssen uns auch aufpassen, dass hier die spock ...nicht äh dass ja, also die Spook uns dann ähm, nicht die auf Server töten, weil wir da gar keine Detection haben, wie letztens an dem letzten Bot, den wir hm. verloren haben. Okay, erstmal hier den Angriff abwehren und danach gehen wir zu unseren Bots, die sich hier auf die drei Wespen Galaxie, ne, oder was es ist, äh, verteilen werden. Okay. Also das, äh, ich muss ab gesagt, dass ich das verteidigen soll das sind nämlich die anderen zwei. Oh, die Upgrades andrücken hier für die Salads, die letzten. Werden wir das verteidigen. Hier sind wir in das, in das static -Feld gelaufen. Okay, hier kam der Angriff des Zergs. Wir ruppen einfach nochmal in Absorber rein. Was können. Ihr kommt jetzt ein Angriff, der sollte aber relativ einfach verteidigt werden von Nova. Das heißt, wir schicken da nichts zur Defense und stellen es mal hier destroyed. auf. Schaffst du das? Ja, schafft er. Easy. Und das haben wir uns also auch hier geschafft. Klingt zu verteidigen. Der Bot ist auch gesichert von zwei Tanks. Und ja. Sieht also gar nicht so schlecht aus. Wir müssen halt nur gucken, dass wir nicht auseinandergezogen werden. Und, äh, dass wir halt noch ein Bot verlieren dadurch. So, die Up air upgrades sind durch. Da können wir also die Zelle-Upgrades äh, durch Krone boosten. Ein Upgrade ist noch. Alles. Kein Problem für Nova. Ich bleib bei dem Bot hier und den komplett. Oh, da kommt das. Wie schön. Das war die Special Ability von Nova, also vom, vom, von dem Commander Nova. Das ist so gesehen mein Solar Bombardment, also dieses große Bombardement, äh, was die halt in Form eines Schiffs hat. Und. Ja have return! Ich habe alles angedrückt, was, äh, was ich noch kann. Hier kommen die nächsten Angreifer. Aber kein Problem, sind für uns eine riesen Armee. Aber zu viele Tempest. Wir können sie vielleicht nicht one-shotten, die Armee. Aber wir kriegen auf jeden Fall jedes Mal alles down. Was, äh... Ja, nicht schlecht ist. Was jetzt versuche ich mal noch hier ein paar Upgrades für die Observer zu bekommen. Hier also, gibt es Speed-Upgrade, damit sie, ähm, auf jeden Fall auch immer mit den Zettles mithalten können, von der Geschwindigkeit her, und das nicht irgendwie mal hinterherhängen. Weil ohne die Observer kann ich halt keine Einheit angreifen. Von daher... ist das relativ wichtig. Okay, weitere Tempest. warum dafür mehr Gas. Füllen wir doch auf mit Salads. <lacht> okay. Genau das meinte ich halt hier. Ich hab, äh, aber den Fest du nicht gesehen. Aus dem Grund, dass, er, ähm, dass die Absorber einfach zu weit hinten, hin äh, hinten hängen. Das boosten wir noch hier schnell. Das ist es. Noch schnell das durch äh, durchboosten. Und wenn das Körper können wir hier weiter okay. uns durchkämpfen. Ja, hier hat nichts mehr irgendwie eine gegen Unsere Armee das ist ja einfach zu gut. Wir müssen, wie gesagt, mal gucken, dass wir uns nicht irgendwie aus Position ziehen lassen und unser Trotz einfach gekillt werden. Das ist das Einzige, was uns irgendwie jetzt aufhalten können oder Probleme gehalten ich schiebe mal ein paar Probes dazu, wir könnten so vielleicht ein paar Cannons bauen. Ich meine, wir haben jetzt nur die eine Welle, die wir verteidigen müssen. Während Nova sich schon die Base vornimmt, was aber nichts bringt, weil die Waves Zergs trotzdem kommen. Unabhängig davon, ob sie eine Base haben oder nicht. Okay, jetzt können wir hier schon ein paar Cannons hinbauen. Das ist einfach nur der Grund, dass wir dadurch erwischen äh, bekommen und nicht irgendwie überrascht werden. Beziehungsweise, dass die ähm, gegnerischen Einheiten erstmal die Camps angreifen, bevor sie die Bots angreifen. Sollte ich Autoposition Auto sein. Und genau das bin ich mich gerade. Hey. Hey, Lieber den Cooler aktivieren, als zu spät da sein und Leben verlieren von den Bots. Genau das passiert, was ich meinte. Jetzt hier noch Port bauen. Die auch weiterhin Energie haben, wenn ich das Feld wegnehme. Hier sollte eigentlich nichts durchkommen, durch die ganzen Ödomines oder Spider-Mines eher. Aber die Tür werden wird auf jeden Fall das nicht schalten können. Brauchen wir noch ein paar Tempest rein. Ui, ich habe schon fast geklappt, ich habe rechts auf den Bot, auf den Bot gemacht. Aber alles gut. Wir stellen uns mal hier hin. Ein Observer da, ein Observer da. Und versuchen wir diese Choke zu deffen. Währenddessen wir noch ein paar Units hier runter zu unserem anderen Bot machen schicken. So, wo noch wir hier nochmal hin. Genau, das meinte ich nämlich hier, dass hier dann auch bei Units kommen. Was sollte passen? Weil ich verliere mir ein, zwei Tempest, aber wir haben so viele. Das macht Kind of sheet. Okay, die hängen sich jetzt einfach hier schon mal an die, äh, an die Bots dran, während der sich der Rest sich den anderen hier äh, bewegt. Letztes Upgrade, letztes Shield Upgrade durch Chrono Boosten. Und hier der restliche Teil meiner Armee folgt auf jeden Fall dem Bot. Templar, ready your blades. Okay, da kommen jetzt die letzten, äh, letzten Einheitenwellen. Ja, von hier rechts, die wir gleich erstmal zuerst aufhalten sollten. Und hier nach da, äh, links. Und dann machen wir noch das Schutzschild an. Boah, die Frame Rate. Und... BAM! Der AOE-Damage von Nova. Einfach alles zerschreddert. Ja, jetzt kommen jetzt noch zwei andere, ähm, Armeen des Zergs, aber die sind nicht mal rechtzeitig da, um die Bots irgendwie anzugreifen. Und ich würde sagen, dass wir diese Mission relativ einfach geschafft haben. Denn wie man sieht, sind die Bots wieder zu Hause und haben das Terras hier mitgenommen Oder mitgebracht. Ah, nee, da ist der letzte hier noch. Gar nicht gesehen auf der Karte. Also hier ist der letzte Bot, den müssen wir verteidigen, dann haben wir gewonnen. Und die zerg armeen kommen nicht mehr ansatzweise ran. So eine Bots, also wirklich gut gemacht. Ich habe zwar einen Bot verloren, ähm, weil ich ja unabhängig war, aber overall war es ein gut game. Ich kann Und hier geht man die Erfahrung Die Sweet Sweet Bonus XP 250.000 Hat uns auf jeden Fall zum Level abgereicht kann man schnell unsere Mastery Points noch vergeben Und zwar einmal hier Für den Schild Average Cooldown, damit wir das Schild länger haben Und ähm, für den schnelleren Warp in Vor letzte Woche noch haben wir noch den Level Up gehabt, den ich noch nicht verteilt habe Und ja Damit wars das für diese Woche Ich hoffe ihr habt Spaß gehabt bei dem Video ich hoffe, dass auch mal wieder ein etwas schwierigeres Video, äh, etwas schwierigeres ähm, ja, Mutation Mission kommt, oder wirklich Mutation Mission kommt. Äh, auf jeden Fall waren einige, einige, dabei, die echt sehr viel Spaß gemacht haben und auch sehr knifflig waren. Diese Woche jetzt war jetzt dies, ja, ich würde sagen, die übermäßig krasse, äh, Kombination von Eigenschaften. Das Einzige war halt wirklich nur, dass die, unge äh, dass sie cloaked waren. Das war alles. Ähm... Ich gerne ich würde sich auf jeden Fall da hinsetzen und auch noch einige schwierige äh, Motation-Missions zusammenstellen. Von daher, vielen Dank fürs Zuschauen. Kommt am besten nächste Woche wieder vorbei. Äh, am besten den Kanal abonnieren. Damit seht ihr alle Videos, die wir hochladen. Und ja, ich bedanke mich und sage Tschüss. Schöne Weihnachten. Schönes Rosenau. Neues Jahr. ja wann ihr jetzt guckt. Ciao.